Hey Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play Harpster Es ist mitten in der Nacht, ich kann nicht schlafen, also schwimmen mir noch ein wenig. Ich meine, was soll ich denn sonst machen? Meditieren oder was? Wohl gute Idee. Ich komme dann in fünf 5 Minuten wieder, ich bin kurz meditieren, bis gleich. das war natürlich nur spaß mensch aber denkt ihr ich geht echt meditieren daumen nach unten wenn ihr es gedacht habt Oh je, hate incoming much hate incoming hm, die karten sind naja naja ich hoffe ich bekomme einen da drop gezogen oh nein nicht so ernst das nervt mich jetzt ein klein wenig Der wird jetzt ein Secrets raushauen. Und oh, doch nicht. Hm, jo, okay, gerne. Ein Taunt, nicht schlecht. Das Spiel ist also auf Secrets. Das heißt nur eine Frage, deshalb, bis seinen sein Secret Master oder wie die Karte jetzt bekommt, wo er den ganze Secrets rauskriegt. Oh, und jetzt geht's los. Oh, oh, oh, er haut raus. Der haut richtig raus. Der haut... Der haut yo! bin dir, Bruder. Hm. ja, was war müssen wir gleich mal wegmachen. Ich weiß auch schon welche. Ja, genau das und das, das einen ein Leben wiederbelebt. Im Idealfall. Ja, perfekt. Das heißt, den hier sind wir los. So, und jetzt, wir bekommen alle Plus Eins. Haha, <lacht> seht ihr? Ich fange langsam an, das Spiel zu lesen, <lacht> Oh Mann. Das nervt. Das nervt ein klein wenig. Aber was soll's, dann kommen wir auch klar. Muss den Taunt. Ja, perfekt. Dankeschön. Kann ich wenigstens einen seiner Karten abtanken? Beziehungsweise er verliert seinen Divine Shield. Und er wird wahrscheinlich damit angreifen oder hiermit. Ich weiß nicht genau. Ach, okay. Okay. Okay, so geht es natürlich auch Da kommt ein weiteres Secret raus. Oh mein Gott, das ist Rape, wir haben keine Chance Der fickt uns vom Feinsten Ja, yep, da kann ich nichts gegen tun Ups Holt eigentlich Rape well played sein. macht ja nix ich meine kommt ja mal vor dass man so richtig nahe bekommt richtig besonders am beginn der season ist ja gerade der zweite tag also die ganzen guten Spiele noch low ranked. also es ist keine schlechte wahrscheinlichkeit dass ich die treffe hier aber egal das überleben wir schon irgendwie <lacht> Wie ihr merkt, dass man jetzt noch ein klein wenig im Arsch hat. Was, was macht dein Herz im Arsch? Sacken. Nein. Das war keinen. Sinn. Guckt euch mal den Namen von den Typen an. Oh mein Gott, wenn ich gegen den verliere, dann will ich weinen. Ich will sowas von weinen, wenn ich gegen den verliere, heul ich. Ich scheue wie ein kleines Kind, wenn ich gegen den verliere. Ich hoffe ich hatte meine Fresse mal nicht wieder so groß. Was war das für ein Deutsch? Das war kein Deutsch. Naja, mal schauen. Was wird zu so tun, hä? War ja klar, dass er das tut wisst ihr was ich hoffe auf ein taunt oh oh nicht dein ernst das nervt ist auch nützlich aber eher nervt das oh was haut er raus oh zombie joe der wird ihn in der nächsten runde tot bekommen wie machen wir es jetzt am besten? Wir hauen den raus. Hauen den weg. Und damit gehen wir auf die Fresse. Weil andere gehen uns die Karten aus. Oioioi. Der Typ mit den kranken Namen scheint wohl doch kein schlechter Spiel. Oh, nö. Das ist nicht cool. Warum machst du das? Du bist ein Arschloch Oh, ich kann ihn ja boosten. Oh, oh, oh. Weißer Town, das ist natürlich auch scheiße. Okay. Okay. Okay. Hm. Ich meine hätte eh da reingetradet. Ach, der kann noch gar nicht angreifen. Scheiße, ich glaube, ich muss niesen. Jetzt macht er Conclusion. Wenn ihr das bringt, gar nichts. Hm, was wird er tun? Sollte er die Runde überleben? Hat er nicht so 10 Damage? Nein. 13 Damage? Nein. Ähm, 17 Damage? Oh mein Gott. Der ist schon so gut wie gefickt. Ja, du, Sa oh mein Gott, diesen Namen, ich versuche es mal auszusprechen. Safwan Santa. Okay, so schwer war es jetzt auch wieder nicht. Okay, gerne. Ich, ich, ich behalte meinen Feed-Control, was will ich mehr? Ah, ich schenke dir mein Kristall. Ich denke nicht, dass er die Kristall viel nützen wird. Dass er dir was ein Deutsch, yo, yo, yo, ich nix gut, nix gut Deutsch sprechen, sprechen in Deutsch nix. Oh nein, warum? Das ist nicht fair. Warum spielt er jetzt ein Taunt? Das finde ich total asozial. so sorry du Model. Der macht auch mal aus den krassen Kombon Bombies, Kombos der die hat schon zweimal gespielt hat hat er nicht dieses Teil was ein Leben voll macht ich denke mal der wird 6 Leben heilen oh doch nicht der tut doch echt alles um mich zu nerven der Dude hat Spaß dran mich zu nerven, aber weißt du was? Den wenn man so gut sagt, habe ich Gefickt Gefickt Er da dachte ich so Haha, <lacht> habe ich voll die Bombo-Kombo-Bombo-Kombo Bombo Und ich dann so, äh, nope Und da ich gerade so gut drauf bin, öffnen wir noch ein Packet Yo, und zwar von den neuen nämlich eine bestimmte karte haben ich sage euch aber nicht welche noch oh, zwei wäre okay gerne hm. Hm. Oh, cool cool cool Naja, könnte hilfreich sein. okay, gerne. Würde ich irgendwann mal brauchen, wenn ich andere Decks baue. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Ich deutsch gut wie immer. Abonnieren, du, wenn macht, findest toll. Hoch nach Daumen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.